Hallo, ich bin der Lukas. Hallo, da ist wieder der, der Thomas. Ich habe im Weltatlas gelesen, dass die Kühe in Indien heilig sind. Mich interessiert, wieso sind denn eigentlich eure Kühe heilig? Nach dem Regen und der Überschwemmung werden die Bäume so überschwemmt, dass sie nicht mehr wachsen können. Woher kriegt ihr dann die Jungbäume und Pflanzen, die dann wieder zu Bäumen werden. Ich freue mich auf eure Antwort. Tschüss!